Hi und willkommen. Mein Name ist Andy Röping und ich was habe ich zurück zu Let's Play Super Smash Bros Ultimate. Hey, wir spielen es und ich will gleich mal den Kampf versuchen. Aber erstmal gucken wir mal hier. Ich habe nämlich, wie machen wir noch mal hier? Hier letztes mal nachgeschaut. Ich glaube, ich kann mir so ein paar Dinger herstellen. Ich glaube sogar Level 4 äh, Tempo. Sollte man vielleicht mal machen, ne? Äh, Was kann ich mir in der erstellen Irgendwas mit vier Sternen am besten. Öl Angriffskraft gegen Metallgegner. Machen wir so einen Kackeffekt wie Mein Gott, ich meine, komm schon. evolution auf Level 99 möglich. Das wird auch nicht schlecht, ne? Aber ich glaube, ich muss mal irgendwie einen auf Legende rufen wegen meilenstein ne? Also nehme ich mal an, wir werden die rufen. Gut, machen wir das oh wat die muss ich dafür opfern das war doof nee. <lacht> okay, wie wäre es wenn wir das nicht machen aber lass mal ein paar dinger hier entwickeln hm. am besten ein auf level 3 ne? schon Tun wir die mal hier hochleveln. aber wir können mehr als 100 haben. Ich wollte schon sagen, nicht, dass irgendwann Limit erreicht haben und wir können nicht irgendwie weitermachen. Äh, weiter irgendwie so Dinger hier sammeln, weil wir über 100 haben. <lacht> Gut, dann machen wir die mal auf. Ja, die schon wieder... Ich wollte die eigentlich entwickeln. vielleicht kriegen wir ja diesen einen effekt der uns irgendwie rettet legende ausweichhelfer äh, Unverwundbar beim ausweichen hat nee. ja. was du mich auch 3 egal noch mal so ein paar schwächere hier auf level 2 level 2 auf level 3 ist eigentlich auch noch recht gut nee. Hier im Blauen wollen wir ein Blauen mehr defensiv und so ne gut wirbar. Oh, wir oh. <lacht> ah was dann ich äh, die war gerade haben ja das ist natürlich doof den haben wir da glaube ich auch schon auf level was weiß ich war das ist natürlich jetzt doof ich möchte ja nicht schon wieder doppelt haben Hier machen wir die mal auf level 99 amonstalka Fire Emblem Echoes. Möchte gern pflanze, was? Muss man ja auch mal irgendwann mal machen, ne? Oh, äh, PT Piranha oder irgendwie so, ne? Tyrannia Riese, was Kampf, gehen als Riesenkämpfer? Cool, einmal schon Street weiter. Und alle unsere GP, aber was soll's. Ja, sie wird du dich schon die Wahl kennen? physische angriffe stärkt gleich Schläge, Tritte, bis etc. Cool. Ich interessiert mal, so weit wie sie sich entwickeln. Sie wird bestimmt wie so so ein Idol oder irgendwie so was ne? Ist so das Gefühl. Okay, sie aus diesen Dings. kann vom <lacht> Okay, Kugel Entwickelt sich bestimmt zu will oder so ne? Okay, was soll's? So, den wollen wir erledigen. Um. Hey. Ich noch nicht mal in deine Richtung an. Wem willst du hier eigentlich erzählen? hätte ich, ich, dich getroffen, habe Warte du. Oh, der ist richtig gierig darauf, mich zu töten, ne? leck mich haben kannst du mal aufhören mit jedem angriff zu treffen ja, das wollte ich die ganze zeit machen ja sie so gedacht ne? der kampf ist man nervt aber nicht unmöglich das ist gut Meine Ultimate ist gleich ready, ey. Also mich schon wieder. Ja, jetzt kriegst du auf die Möhre. Hm. Was? Jetzt gerade voll ausgewichen, hab das gesehen. Okay. Oh, das war sehr viel einfacher schwert angefangen die Level 3er, je nachdem gegen was man kämpft, sind auch nicht mehr so unmöglich, wie so mal früher war. Dann liegt wieder an den ganzen Dingern ja die ich mir geholt habe, die Wissensjuwelen. Okay. Ah. Ah. Oh, wir haben die ganze Karte aufgedeckt, weil ich gerade. Oder? Mal so geneigt spiel. Ja. Und wir sind nirgendwo hingekommen. Wie so, komme ich jetzt wieder ganz nach links? Ich will so auf die Seite wieder. Wie komme ich denn wieder auf die Seite hier? nämlich von da aus irgendwie. Ich will da oben hin. Nein, da oben. Aha. Muss ja über diese Brücke gehen, genau. Boah. okay okay danke So, gehen wir mal ein bisschen backtricken hier ich kann nicht dadurch so, da war noch ich meine diese eine stadt war irgendwie gefüllt mit level drei gegnern die knüpfen wir uns jetzt alle vor wenn ich dahin finde weiß das denn sternzepter der gegner stein mit sternzepter das... Oh, das sind drei äh, vier gegner Als soll es was soll's? Ah, ein Sternzepter halt mich hoch idioten oh, na warte bis meine ultimate fertig ist ne? mich sogar richtig hoch komme ich dazu irgendwas zu machen übrigens da ne? so, kommt her war er hat wohl gerne ne? irgendeiner Komm. Ja, so kacke, wenn man gegen mehrere Gegner hier kämpft, ey. Boah, ehrlich. Ah, oh, komm schon. Jetzt können die keine Ultimate einsetzen. Nein, nein, ich habe doch noch geblockt, ma. Diese Pisser. Also nervig. Ja, Da so, Boom, ja. kann auch Projektil damit wegschießen, ja. Ist trotzdem so nervig. Ey. Ich sehe, wie so ein Competitive-Spieler irgendwie das hier alles schafft. glaube nämlich nicht, dass das so einfach ist für die... da kommt her. Einige von euch müssen ja wohl rausfliegen, oder? glaube, ich kann den Angriff ein bisschen lenken. Oh, komm mal einer hier. Boah. So. Oh. Boah. Boah. Geil, Mann. Ich kann mich hochheilen damit nicht geil es war, war jetzt eigentlich nicht so nervtöten aber trotzdem sobald man gegen mehrere gegner kämpft äh. karzburg echt so, lass da reingehen, was auch immer da ist. Hui. Weltreise, ich habe ich gerade hochgelevelt. Jetzt richtig ich wieder. So läuft das doch nicht. Ne? Oh, Ausdauer in Volleyball. ich hasse jetzt gegen samus zu kämpfen sie samus und wir kämpfen dagegen gegen so was wir halten einfach nicht still diese charaktere so schick und so Boom. So. Dann sich jemand mal Ort. Die hat sogar ihr Ultimate fertig gehabt. So, zählt die als neu? Nö. Das ist natürlich doof. Ist, das eine, an ist das eine Anlehnung an Street Fighter? Ich glaube ja. ja. Die haben alle Ausdauer, merke ich gerade. gerade sogar Musik dabei. ist mein Sprungkraft denn bei jedem Kampf gesenkt? Spring gehört doch zu Street weiter dazu. Ja, aber nicht. Okay, das ein großer Fehler in deiner Strategie. Weil immer wenn ich Alter, wenn ich blocke dann Nichts da machen. meine ich. Muss am Boden bleiben, damit das funktioniert mit dem Angriff. Boom. Ja. Da habe ich mir gerade gedacht. Blanker blanke hatte ich auch schon anscheinend Dreck. Ich konnte nach rechts fliegen, ist genauso wie ein Street Fighter, wenn man irgendwie am Anfang ist. Wo ich gerade die Musik, ich muss die Musik irgendwie höher stellen. Kann ich ja nicht dreck. Nach ein paar vergesse ich das wieder. Ich will die Musik auch hören. Ich höre die immer erst in den Aufnahmen im Fernseher so leise ist. Oh Gott. Okay. Die Würfe sind stärker den stärksten wurf im spiel also was zu sagen lange macht so schaden der ist immer noch am Fliegen. Er hat gesehen. So, das ist wahrscheinlich normales Dojo, ne? Zum Beibringen, ne? Nicht zum Kaufen. Sangif. Ja, superwurf Griffe verstärkt, ne? Frigid, grüß dich. Stimmt russisch. Griffreichweite. wollt müsst ihr euch mal angucken. Irgendwie. Marv in über Beispiel den seine... Der kann ein vom irgendwie zehn kilometer weit greifen, irgendwie. Den seine Reichweite hat irgendwie... Der, das muss ich euch mal angucken, das ist voll krasse. Äh, Regner springt nur selten. Wow, das könnte den in seinem Verhängnis sein. Ballrock. war junge da also sind wir im competitive oder was so nur einen erfolgreichen angriff nach dem anderen spams so lange er seit ich Street fighter gespielt habe ich muss man auch bei ruck und so erinnern Boom. mein gott das liegt ja überhaupt nicht weit nein ich dran komm, ja. Ja, dagegen kannst du nicht blocken kollege Na, da war sehr gut er ja, war schon damals zu schwer für mich ey. Boah, warum geht es immer weiter nach rechts Vega. Gott, die ganzen kann ich an den kann ich mich noch alles erinnern. Wer kommt als nächstes? Wie ist ja noch mal sagat Tiger, aber wird ja. gar nicht am Boden. In gott. Macht er da. Du kannst das nach Hause und sein Familienmann. Tschüss. Ja, der Kampf gegen Geil. Warte mal, war gerade die Sieges. Musik von Street Fighter. Immer weiter nach rechts. Das Agarth. Gegner. Wow. Oh Nein, Hey, jedes Mal, wenn ich das einsetze, setzt auch sein. sein müssen mich verarschen. Warte mal. BD. Ah, das halte mich sogar, oder? Ja, gut, jetzt noch schön, wenn ich ihn auch schaden machen würde. Weil ich ich kriege nicht mit meinen pk fire weil er jedes Mal sein blöder Drogen einsetzt, aber wirklich jedes Mal ist, aber irgendwie Schaden machen. Hallo. Danke, danke, danke. Ja, diesen Kampf vielleicht gemacht wenn ich mal an. Ne? Also was hier? Aber den ja. Das ist ein demischer Kampf. Ne Idee ja. Ich kann auch absorbieren. Ey, das ist voll unfair jetzt. Oh Mann, ich kann da nicht mehr raus. Ich einfach den, ja. So. so ich spring einfach über dich rüber und mach den. Ist aber auch nervig es Ist aber so, als würde er echt irgendwie online kämpfen mit Street Fighter. Das werden die auch die ganze Leere. fern läuft genau so ab. ich viel Erfahrung ab mit so aber. sieht man echt hier gegen einige geister kann es ja echt kontern nicht gut ja, da hat auch einen schaden gemacht wird nur aufpassen dass ich mit seiner blöden attacke ja nicht auch ausfliege Oh, das ist doch jetzt nicht fair, Mann. So, oh, ich weiß. Es oh. war unfair. Hey, warum halte ich mich jetzt nicht mehr so zu stark? wir sich verarschen der normale angriff scheint mich irgendwie mehr zu sein als den seinen super War kein sinn ja irgendwie schon ich weiß er hat feuer ja also die stärkere version angeblich naja oh ja, ich habe eine idee wie ich das regel dem auch einfach dafür dass er sein nahkampfding einsetzt hat weiß ich ob der irgendwie darauf reagiert Wenn ich mein schild einsetzt oder so das war der spannende kampf eigentlich Den kopf getreten. Mein Gott, das hat ein Dreck? <lacht> Ey. Helfer. Nö. Okay, M. Beisen ist der letzte Gegner in Street. Oh Gott. Der Gegner reflektiert Geschosse. stärkere Spezial für Gegner. Gendorf hat keine fernkampf dann kann ich mich nicht heilen ob die strategie funktioniert was Ach, das hilft auch nicht weil er hat keine super rüstung Gebracht. Naja, wird nichts. Hey. Wieder gar aufstehen, Mann. Ja. Okay, den schaffe ich nicht. Okay. Ja, gut. Jetzt ein Hiermit. Habe ich schon... Oh, ich habe ganz schön viele. Wer katapultiert werden Allof? Weniger empfangen also nicht Nahkampfwaffen. Ja, boom. da wollte ich irgendwie... ne. Good also mal im shop und so nachgucken für noch einen shop glaube ich und schlepp und die heißen die typen da ja kaufen wir einfach kommen ich nicht glück geld ultraschwert das als stärker meister schwer du hast ultra er denn das wie aus wie aus Dings yeah. ist ja aus Zero gekauft dann Falcon. Na oh, wer ist das hier? Pira keine Ahnung. Sie aus wie aus 10 Black Chronicles. Ja jetzt aus feiern Emblem. Wo ist? Okay. antivirus nervt mich jetzt nicht. Wurde so, ob ich irgendwie eine Dings bekommen habe Ne. Meilenstein. Okay. Wer ist mit Geld? Schon genug Geld. 13.000 Dreck. Ja, muss noch warten. ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir weiter im klassischen Modus, so wie jedes Mal beim jeden zweiten Part. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Like, Abo, Kommentar und also was. Ciao.